Er hat die Tickets für die Jungferfahrt der Titanic 2.0 gekauft. Ihr plant eine wunderbare Reise mit dem namentlichen Nachfolger des berühmtesten Schiffs aller Zeiten. Eure Fahrt beginnt wundervoll. Frische Meeresbrise, eine ruhige See und eure liebsten Menschen immer an eurer Seite. Doch der Schiffsname scheint jedoch verflucht zu sein. Auch euer Kahn ist mit einem Eisberg auf tragische Weise kollidiert. Während der Tragödie wurdet ihr in euren Kajüten eingesperrt. Alle konnten sich bereits befreien. Ihr wurdet vergessen. Euch muss die Flucht alleine gelingen. Es wisst jedoch, dass es irgendwo noch ein kaputtes Rettungsboot gibt. Eure Aufgabe wird es sein, euch aus euren Kajüten zu befreien, gemeinsam das Rettungsboot zu reparieren und in die Freiheit zu flehen. Über den Schiffsfunk hört ihr die Worte. In 60 Minuten wird die Titanic 2.0 vom Meer verschluckt. Rette sich, wer kann. Die Zeit läuft.